Zu dieser Zeit, vor genau 40 Jahren, entwickeln findige Techniker in den USA neue Grafik- und Soundkomponenten für einen neuen Computer. Es soll noch bis November dauern, bis sie fertig werden. Aber zwei Komponenten alleine machen auch noch keinen Computer. Die Ausrichtung und gewünschte Platzierung im Markt des Systems ist unklar. Der Chef der Firma trifft daraufhin zwei wichtige Entscheidungen. Günstig soll das neue System sein und 64kb RAM soll es mitbringen. Zwei Dinge, die sich eigentlich völlig widersprechen, denn RAM ist zu dieser Zeit noch sehr teuer. Außerdem steht Anfang des Jahres 1982 eine wichtige Messe, die CES, vor der Tür, auf der man sich gerne präsentieren möchte. Daraufhin legt der Chef eine Deadline fest. Anfang Januar 1982 muss das System fertig sein. Für die Techniker bedeutet das, Weihnachten wird dieses Jahr in der Firma gefeiert. Gerade noch rechtzeitig werden sie fertig und kurz vor der Messe bekommt ihr Baby dann auch seinen Namen. Die technikbegeisterten Besucher sind völlig fasziniert von dem neuen System und fragen sich, wie man das zu diesem Preis von knapp 600 US-Dollar realisieren kann. Außerdem haben sie keine Ahnung davon, dass wir heute etwa 40 Jahre später, immer noch über das reden, was sie damals präsentiert bekamen. Eine Hommage an den vielleicht besten Computer der Welt. 1982 kam der C-64 als Nachfolger des WIG-20 auf den Markt, er sollte bis 1994 produziert werden. Bei der Hardware ging Commodore eigene Wege. Man entwickelte und produzierte die Chips des C-64 selbst. Dazu kaufte man 1976 die Firma Moss Technologies auf. Bis heute wurden zehntausende Spiele und Anwendungen für den C64 entwickelt. Und noch immer kommen neue Titel auf den Markt, die teils besser als je zuvor das letzte aus der Hardware rauskitzeln. Jahren kamen unterschiedliche Revisionen der C64-Hardware auf den Markt. Allgemein hatten auch das Ziel, Fertigungskosten weiter zu senken. Interface-Adapter-Chips wurden von Moss entwickelt und waren ein zentrales Element für die Ein- und Ausgabesteuerung des Systems. Das Herz des Systems stellte der 6510 dar, die 8-Bit-CPU, die sich vom 6502 hat inspirieren lassen. gegen entwickelten ICs war es Wettbewerbern nicht möglich, den C64 so einfach zu klonen. Heute aber bereitet das natürlich den Sammlern Kopfzerbrechen, denn die Chips werden nicht mehr hergestellt. 64 KB RAM, damals eine üppige Menge. Jack Tremell ging volles Risiko und hoffte, dass sich der Einkaufspreis von etwa 100 US-Dollar bis zum Verkaufsstart 1982 noch etwas nach unten entwickeln würde. Der sid Er sorgte für den sagenhaften Sound des Systems. Die Fachpresse kürte ihn später als besten Soundchip seiner Ära. Für die atemberaubende Grafik verantwortlich war der vic 2 mit seinen 16 Farben, einem high res mode von 320 zu 200 Pixeln und natürlich Sprite-Support. Heute existieren zahlreiche Emulatoren, die die meisten Spiele auch am PC oder Mac spielbar machen. Eine äußerst aktive Retro-Community hält die C64er dieser Welt bis heute am Leben. Neben neuen Spielen und Anwendungen entwickelt sie dabei auch immer neue Erweiterungen für das System. Der C64 ist der meistverkaufte Computer der Welt und steht so auch im Guinness Buch der Rekorde. Die Zahlen schwanken allerdings zwischen 20 und 30 Millionen Einheiten, je nachdem, wen man fragt. Mit dem C65 war bis 1994 sogar ein Nachfolger in der Entwicklung. Er kam jedoch nicht über den Prototypenzustand hinaus. Diese Prototypen machten sich nach der Auflösung des Unternehmens selbstständig und erzielen heute bei Auktionen bis zu fünfstellige Erträge. Neben Software entwickelten diverse Hersteller auch teils mehr, teils weniger nützliche Peripherie für den C64. Mit dem Koala-Pad kam 1983 ein Grafiktablett auf den Markt. Dort Matrix-Drucker waren ein Ding, mit dem Light Pen konnte man auf dem Bildschirm malen, mit der Light Gun ballern. Aus den Niederlanden kam mit der Final Cartridge ein besonderes Steckmodul auf den Markt. Es erweiterte den C64 um einige nützliche Funktionen und schaffte es, einen hausgemachten Designfehler des Rechners zu umschiffen. Mit dem Modul reduzierten sich die Ladezeiten zahlreicher Programme erheblich. Seit einigen Jahren stehen mit den SD 2 IEC-Modulen praktische kleine Helfer bereit, die es ermöglichen, Programme komfortabel von SD-Karte zu starten, ohne dabei Floppies wechseln zu müssen. Früh entwickelte sich eine Demo- und Cracker-Szene. Viele Spiele waren gecrackt, schneller auf den Schulhöfen als regulär im Ladenregal. Bestimmt auch, um ein bisschen zu posen, patchten die meisten Cracker-Gruppen teils imposante Intros mit Grußworten oder netten Anspielungen vor das eigentliche Spiel. Manchmal wirkten diese Intrus dabei wertiger als das Spiel selbst. Viele der Gruppen bestehen noch heute und sie bringen nach wie vor neue Demos heraus. Dabei legen sie jedes Mal die Latte noch ein Stückchen höher und fordern die konkurrierenden Gruppen heraus, sich mit ihnen und ihren Skills zu messen. Mit cleveren Tricks kitzeln sie dabei laufend immer noch ein Fünkchen mehr aus der inzwischen fast 40 Jahre alten Hardware heraus. Die Ingenieure, Designer und Entwickler der ersten Stunde hätten sich wahrscheinlich in ihren kühnsten Träumen nicht ausmalen können, zu was ihre Hardware, ihr C64 mit VIC-2, 64kb RAM und Z-CHIP heute so alles in der Lage ist, wenn erfahrene Entwickler, Grafiker oder Komponisten ihren Künsten freien Lauf lassen. Diese Menschen sehen es immer wieder als Herausforderung, das Letzte aus den aus heutiger Sicht so geringen Ressourcen des Systems herauszuholen. Und das coole, ihre Werke stellen sie dabei allen Interessierten über das Internet als Image-Datei zum Download zur Verfügung.